Ich war in dem Moment total geschockt. Ich so, das kommt für mich überhaupt gar nicht in Frage. Ich weine, Prinzessin. und ich immer momentan die anstrengendste Phase, weil er läuft überall. Schatze, hierher. Ah. Hierher habe ich gesagt. <lacht> könnt ihr das sehen? Und könnt ihr auch hier die Uhrzeit sehen, die ich hier gerade einblende? Das heißt, es ist morgens und ich muss morgens, damit dieses Bude ein bisschen Licht hat, muss ich Licht anmachen, ja? Sonst ist sie so dunkel. So, ich mache mir, mach mir jetzt hier zwei Eier in einem Wasserkocher. Äh, keine Panik, das ist nicht dreckig, das ist sogar sauber. Ähm, das geht einfach so Flecken, die nicht mehr rausgehen. Ich liebe diesen Wasserkocher. Den habe ich mal bei, bei Rossmann gekauft von Ideenwelt. Der ist schon sieben Jahre oder so alt und funktioniert immer noch. So. Wichtig ist nur, dass ihr dieses Teil hier nicht verliert, damit ihr nämlich die Eier hier einmal könnt. Und ich möchte nämlich zwei Stück haben, medium. Und dann musst du hier halt gucken, zwei Stück medium, wie viel Wasser du da reinführen musst. Ciao. So, jetzt haben wir ein bisschen Hunger, ne, Olo? Ich habe hier noch Brot von gestern kann können wir ja noch aufessen, ne? wir wollen ja hier nichts verschwenden. So, wir frühstücken jetzt und jetzt werdet ihr wahrscheinlich sagen, für deinen Videotitel siehst du aber noch relativ glücklich aus. Ja, was soll ich denn machen? Das wollte ich euch jetzt nochmal ganz kurz erzählen. Also wir waren, ich glaube da war ich in der 14. Schwangerschaftswoche. Da waren wir ja im Urlaub und da musste ich notgedrungen zum Arzt. Weil mir so schlecht war und ich seit zwei, drei Tagen nichts mehr getrunken habe und ich war innerlich ausgetrocknet und ich habe nur gespuckt und Wasserhaushalt musste halt wieder aufgefüllt werden und deswegen wollte ich eine Infusion haben. So. Und dann sind wir da zum Arzt gegangen und ich hing da. Ich bin. Das kann nur einer verstehen, der wirklich schwanger äh, ist oh. und war und diese Kotzkrankheit hatte. Ich habe den von morgens abends nur gespuckt, ne, Leute? Na, auf jeden Fall waren wir dann im Krankenhaus und ich hing da so äh, am Krepieren ne? und der Doktor dann so, stell dich mal nicht so an, du wirst von Übelkeit nicht sterben. Ne? Und in dem Moment, ich wollte ihn an die Gurke springen, so, äh, ne. Na, auf jeden Fall meinte er dann ja, bevor wir dir eine Infusion geben, müssen wir auf jeden Fall erstmal gucken, ähm, eine Routine machen. Also eine, ein Check-up mit deinem Baby, ob alles in Ordnung ist und so weiter und so fort. So, dann bin ich dann äh, in die... Und das war auch wieder voll die Abzocke, weil normalerweise, wenn ich eine Infusion kriege, muss vorher nicht geguckt werden, weil es einfach nur eine Infusion ist, ne? Nee, auf jeden Fall ähm, guckt die Dame dann über den Bauch, macht sie Ultraschall und sagt dann zu mir, Hah! ich so, was ist? Ja, die Nackenfalte von ihrem Baby, die ist äh, ganz schön äh, dick. Ich so, das heißt? Äh, sie sagte, ja, das kann sein, äh, dass äh, das dazu führt, dass ihr Baby-Down-Syndrom Baby hat. Und ich erstmal so einen Moment so hö war total so geschockt und sie sagte aber, äh, damit ich mir nochmal sicher gehen kann, ähm, möchte ich gerne nochmal von unten gucken. Das heißt, sie hat Ultraschall nur vom Bauch gemacht und dann hat sie halt von unten nochmal Vaginals mit diesem Ultraschall ist sie dann da reingegangen. Ja, und dann hat sie nochmal die Nackenfalte gemessen, obwohl ich das gar nicht wollte, obwohl ich sie gar nicht darum gefragt habe, hat sie dann gesagt... Ja, also die Nackenfalte ist so gerade an der Grenze. Sie sagte, um jetzt sicher zu gehen, ob ihr Baby wirklich Down-Syndrom hat, müssen wir eine Fruchtwasserpunktion machen. Und ich so, äh, was bringt das? Ja, dann könnten wir Gewissheit haben. Ich so, wie ist die Wahrscheinlichkeit, dass das dann wirklich so ist? Und sie konnte mir daraufhin keine Antwort geben. Und ich weiß, dass es ganz viele Menschen gibt, bei denen... Und die Fruchtwasserpunktion war auch positiv... Und am Ende, im Endeffekt ist das Baby vollkommen äh, gesund auf die Welt gekommen. Ja, und dann sagte sie, ja, und wenn das Ergebnis dann da ist, dann können wir ja entscheiden, ob wir das Kind abtreiben oder nicht. Ich so, was? Ich war in dem Moment total geschockt. Ich so, das kommt für mich überhaupt gar nicht in Frage. Ähm, wenn das Baby jetzt Down-Syndrom hätte, dann würde ich das Kind trotzdem gebären. Äh, das ist trotzdem mein Kind. Ich kann verstehen, dass es wahrscheinlich einige gibt, die sagen, äh, nee, ich möchte lieber kein behindertes Kind auf die Welt setzen äh, und treiben das dann ab. Aber für mich kam es absolut überhaupt nicht in Frage. Und wir wissen bis heute nicht, ob das jetzt so ist oder nicht. Also das werden wir dann wahrscheinlich bei der Geburt dann sehen, ob es Down hat oder nicht. Aber es ist trotzdem mein Kind. Stell dir vor, du treibst es ab und im Endeffekt wäre es trotzdem gesund auf die Welt gekommen. Ich glaube, mit diesem Gewissen könnte ich gar nicht leben. Das haben sie nicht bei meiner Schwägerin auch gesagt, dass das Kind behindert wird und das Kind hat überhaupt nichts. Also Ärzte können sich und Tests können sich definitiv irren und ich kenne so viele, bei denen das so passiert ist. Und deswegen habe ich mich sofort dagegen entschieden Ich habe gesagt, ich bringe das Kind, so wahr Allah das möchte, auf die Welt. Und wenn es behindert ist, dann ist es behindert. Dann ist das halt so. Und ja... So, deswegen bin ich so locker, weil ich jetzt einfach nicht weiß, was soll ich machen. Es ändert einfach nichts an der Sache und ich muss es einfach so hinnehmen. Und ja, wir werden dann im Endeffekt dann ja sehen, wenn äh, das Baby, ich kann jetzt keinen Namen nennen, weil ich weiß auch noch nicht einmal das Geschlecht, wenn es dann auf der Welt ist. Und ja, ich denke, diese Woche werde ich dann zu diesem Ultraschall gehen und da werden die wahrscheinlich das Geschlecht feststellen. Ich werde dem Arzt sagen, dass er es bitte auf den Zettel schreiben soll, weil ich habe hier nämlich diese Konfettikanonen. Einmal in, ein einmal in Junge und einmal ein Mädchen bestellt. Und dann werden wir ja sehen, was es dann ist. So, wir machen jetzt unser Frühstück jetzt. Oh, wir haben gefrühstückt. Ich werde mich jetzt hier mal ein bisschen fertig machen. Weil, wir haben nämlich gleich... Ich hasse, ich hasse diese Kamera, Leute, ne? Jetzt muss eine neue her. Die ist, ich habe das Gefühl, die ist so unscharfständig. Und halt nicht mehr up to date, obwohl die Kamera ist relativ neu. Hm. Wir haben gleich eine Wohnungsbesichtigung. Ah! Ja, ich freue mich richtig. Ähm ja, Hamza freut sich auch. Ähm ich hoffe so dermaßen, dass das mit dieser Wohnung klappt. Ne? Bitte, bitte, bitte drückt mir die Daumen. Ich habe hier doch äh, zwei... Ähm die sind eigentlich gar nicht schlecht. Zwei Make-Ups. Und zwar diese beiden. Ich glaube, ich nehme heute mal die, weil ich versuche, wie gesagt, aufzubrauchen. Weil ich mag es eigentlich nicht... Äh wegzuschmeißen oder auszusortieren. Ihr wisst, ich habe einen ganzen Rucksack aussortiert, aber das kommt ja nicht im Müll. Es ist einfach aussortiert und bleibt in der nicht mehr im Schrank. So, er pummelt überall rum, ja überall. <lacht> Und er fässt auch immer das an, was er nicht soll. Ist das, ist das normal? Ach ja. Ach ja, was ich euch noch zeigen wollte hier, ne? Kaputt gemacht. Die liebe Hamza hat meinen Highlighter kaputt gemacht. Oh, ich könnte durchdrehen, ey. Naja, egal. So, ich mache mich jetzt hier nochmal fertig, okay? So, ich bin fertig. Sieht hier in Licht so ein bisschen scheiße aus, aber bei Tageslicht sieht es, auch ein bisschen besser aus. So, das ist mein Outfit, Leute. Das ist mein Babybauch in der 21. Woche und äh, meine Hose passt mir noch. Also es ist alles ein bisschen komisch. Auf der Waage, Leute, habe ich ganz genau momentan in der 21. Schwangerschaftswoche 600 Gramm zugenommen. Yay! Ich glaube, da kann ich feiern. Aber ich glaube, es liegt einfach daran, ich weiß ja eigentlich gar nicht, ich weiß eigentlich gar nicht woran das liegt. Ich habe keinen Plan, ähm, ob das vielleicht damit zusammenhängt, dass ich jetzt nicht mehr so regelmäßig stille, Leute. Ich stille noch, aber so alle zwei Tage einmal, wenn es mal hochkommt. Also das, das hat sich jetzt so reguliert. Ne? Und vielleicht liegt es daran, weil meine Ärzte meinte, ja, durch das Stillen hat dein Körper Fett deponiert und das Vielleicht hätte ich jetzt, wäre, hätte ich noch gestillt, vielleicht wäre ich jetzt schon wieder bei plus 10 Kilo, keine Ahnung. Also ich bin, ich habe mit 84. Nein! Hamza Nein, ane Jim! Heute ähm, hoffentlich klappt das mit dem Auto. Dann äh, heute, dann haben wir heute noch die Wohnungsbesichtigung. drückt mir die Daumen und heute kommt auch unser Schmuck endlich an! Unser Dudy-Schmuck, ich muss jetzt leider hier nochmal mit Werbung. Warum dauert das Ganze so lange? Das kann ich euch sagen, weil alles Handmade ist und ich zeige euch mal so, wie das aussehen könnte. Warte mal, vielleicht kann man es erkennen, wenn ich reinzoome. Tatsache. So. Ähm, rechts die Purpur-Ohrringe von damals, die wird es auch immer noch geben, also mit diesen Stein. Dann haben wir einmal äh, das Lila, ne? das ist Light. Version, da bekommen wir leider die Steine nicht und das andere das blaue. Ich glaube, ich spinne. Gib mir Beauty Blender her. Allah Allah und das links sind halt die mit dem blauen Steinen. Guckt euch mal die Steine an, wie schön die punkeln. Ah. Also, ja, da müssen wir auf jeden Fall nochmal gucken. Das jetzt nur zu den Pürpur Ohring, es wird noch sehr viele neue Modelle geben. Und ich bin so gespannt, das wird euch gefallen, also ich bin mir sicher, dass euch das gefallen will. Und ja, wir sind jetzt gerade am verhandeln mit der Fulfillment-Firma, weil die Ware wird wieder nach Deutschland verschickt. Es läuft alles über unseren Online-Shop, also nicht mehr über Amazon, sondern über unseren Online-Shop. Und Aber die Ware wird trotzdem aus Deutschland versendet. Also die Ware wird vorab an einen Fulfillment-Dienstleister äh, verschickt und dort wird es dann innerhalb von einem Tag dann an euch versendet. Also ihr braucht euch keine Gedanken um Zollgebühren oder sonstiges machen. Und ja... Ich sage auf jeden Fall Bescheid, wenn es soweit ist. Also es könnte sich nur noch um ein, zwei, drei Wochen handeln. Das dazu. Jetzt warten wir auf Sami, dass er kommt und uns abholt zu der Wohnungsbesichtigung. Ich hoffe es ist so sehr, dass es mit dem Auto geklappt hat. Ich werde jetzt wahrscheinlich sagen. Ebo, du und dein scheiß Auto. Du sagst, das ist doch nur ein Auto. Ja, aber ich bin so, so dankbar dafür, Leute. Ich kann euch das gar nicht erzählen, weil ähm, in einer Großstadt ohne Auto es ist katastrophal. Ähm, und wenn ich mir ein Auto leisten kann, leisten, ja, dann äh, bin ich dafür mega dankbar, auch wenn es nur ein Clio ist. Aber ich bin trotzdem dafür mega dankbar und ich weiß das zu schätzen, Leute. Und ja, wie gesagt, für andere Leute ist das wahrscheinlich, auch so ein Auto? Aber für mich ist das das Ding, Leute. Und ich freue mich, dass ich dann ein eigenes Auto habe, mit dem ich dann auch mit Hamza durch die Gegend Hosen kann. Oh nee, oh. Oh. Guck, guck. Mäuschen sag mal Piep. Ah Piep. Ah. Ah. Das ist ich habe mich so gefreut. Ich habe mich so gefreut auf die Wohnungsbesichtigungen. Jetzt sagen die ja, äh, erst am Mittwoch. Seit einer Woche warte ich schon mal bei Beidam dazwischen, weil seit einer Woche warte ich darauf, dass ich die Wohnung endlich mal besichtigen kann. Jetzt sind die nicht da. <gülüyor> <gülüyor> oh, ich habe mich so darauf gefreut. Ihr kennt das wahrscheinlich, wenn man sich auf etwas freut und dann. Bäm. <gülüyor> <Gülüyor> <gülüyor> euh, so Ebe artık, same, yani. Es ist leider immer noch so, dass diese Wohnung mich bedrückt. Ich weiß, ich kann froh sein, dass ich ein Haus über dem Kopf habe, aber die Wohnung macht mich einfach hier so fertig. Ihr habt selber gesehen, morgens muss man schon Licht anmachen damit hier überall. Es ist einfach, mir fehlt einfach dieses helle, freundliche, das naja, egal. So jetzt kann ich mich auch gar nicht über das Auto freuen. Ich wollte diesen Lippenstift eigentlich gar nicht tragen, aber Hamza hat meinen anderen Lippenstift verloren. Beziehungsweise er packt die immer irgendwo hin und dann finden wir die nicht mehr wieder. So, das ist jetzt mein neues Auto, mein Clio. Wie gesagt, allerdings ist es hier gerade relativ eng und ich kann nicht weiter zurück, weil sonst Hamza da eingequetscht ist mit seinem Kindersitz. Ja, ich bin auf jeden Fall sehr, sehr dankbar über das Auto, ich freue mich sehr, aber es ist schon äh, klein, ne, und, ähm, also klein im, im Sinne von eng, aber ähm, das reicht vollkommen und ja. Wird durch die Scheibe wirkt das jetzt so äh, dunkel, Leute. der Frontscheibe ist hier eine kleine Verdunklung drin. Und letztes Mal haben wir hier geparkt. Das ist übrigens unser Fischlad, wo wir gleich hingehen. Letztes Mal haben wir hier geparkt. Ja, Letztes haben wir hier geparkt und dann wurde unser Auto abgeschleppt. <lacht> scheiße, ey. Oh, das war echt scheiße. Und ja, jetzt machen wir das anders, jetzt gehen wir das Auto einfach hier vorne ab und dann sollen sie das selber parken glaube ich das ich euch hier schon mal gezeigt habe das ist hier das ist abends ist das hier so voll da kann man sich überhaupt nicht mehr unterhalten und das hat hier auch noch ein stockwerk höher und ja jetzt wollen wir hier Fisch essen das heißt da kommen immer so kleine portionen die kannst du dann immer sagen ob du es willst oder nicht das ist so wie beim Rudizio und ja So, da kommen jetzt immer so Fischspezialitäten. Das ist jetzt einmal hier Kalamares und das ist hier irgendwie Fisch mit Zwiebeln, auch. Dann haben wir hier einen Salat, den Zahn schon durchgemixt hat. Eine Fischsuppe. Hello, jetzt bin ich an der Reihe mit dem Autofahren. Leute, es ist so schön und ich bin es eigentlich immer nur gewohnt Gangschaltung zu fahren. Und jetzt dieses Auto ist ja Auto Automatik. Automatik. Und das brauchst du einfach in einer Stadt wie in Istanbul. Weil wenn hier immer mega Stau ist, dann kriegst du nachher einen äh, eingeschlafenen Fuß. Und das geht irgendwann nicht mehr deswegen. Und ich bin gerade so glücklich, echt Leute, es ist so schön. Ich freue mich wirklich. Ich hoffe, ihr freut euch für mich mit. Und ja, jetzt geht's wieder ab nach Hause. Wir haben uns voll So, wir haben das jetzt kurz vor viertel vor elf. Ich habe gestern hier noch so ein bisschen Hack mit Püree gemacht. Das, ich habe jetzt gerade Hunger gekriegt, weil unser Fisch ist in jetzt schon ein paar Stunden, beziehungsweise es war um 4 Uhr ist. Falls ihr jetzt fragt, wo Sami ist, der hat heute Ausgang. <lacht> Muss auch sein. Also der trifft sich der trifft sich heute mit seinen Freunden. Das macht er so einmal die Woche und das ist auch völlig okay. Und haben sie so schläft seit einer Stunde und gleich gucke ich noch ein bisschen Dizzy ähm, auf so. Das ist so eine Gefängnisserie mit Frauen und so weiter. Und dann geht es auch für mich ins Bett. Aber ich kann nicht schlafen, Leute. Ne, es ist so furchtbar. Und der Fisch, ne, Leute. Ich habe so einen Blähbauch. Ich, das grummelt nur so. Es kommt immer, wenn ich Fisch esse, dann habe ich so einen Blähbauch. Ich wusste gar nicht, dass Fisch so aufblähend ist. Aber liegt das vielleicht... Ja, nö, das muss ja am Fisch liegen, weil das habe ich jedes Mal. Na gut, ich würde jetzt noch ein bisschen weiter essen. um Die Uhrzeit, ich weiß, es ist jetzt, aber es geht nicht, ich habe mega Hunger. Und ja, bevor ich mir jetzt irgendwelche Schieß hier reinpfeife, dann lieber was anständiges essen. So, dann würde ich jetzt den Tag ausklingen lassen und dann sehen wir uns morgen. Ich kann gerade meinen Gefühlen keinen Ausdruck geben, weil wir waren die Wohnung besichtigen. Und wir haben die Wohnung bekommen. Oh. Ey Leute, ich möchte am liebsten gerade losheulen, ey. Das ist mir so ein Stein jetzt gerade vom Herzen gefallen, weil... Die Wohnungsinhaber sind natürlich auch aus Deutschland, was für ein Zufall. Und dann haben wir uns super verstanden. Und ja, wir haben die Wohnung gekriegt und die ist so schön und ich freue mich so. Und wir ziehen zwar erst in zwei Monaten um, aber jetzt habe ich auch genug Zeit, meine Sachen dann auszusortieren und so weiter und so fort. Und Leute, mir fällt so ein Stein vom Herz, weil ich einfach nur noch aus dieser Wohnung raus will. Sie bedrückt mich so und wir haben sogar einen Garten. Oh, das ist so schön. Ja, ich freue mich auf jeden Fall tierisch und freut euch bitte für mich, für mich mit. Und ich würde sagen, ich muss das jetzt erstmal mal sagen lassen. Ich würde sagen, ich beende das Video jetzt und dann sehen wir uns am Wochenende wieder. Danke fürs Einschalten. Bis dann. Tschüss.